Die FPÖ. Alle, die sich jetzt nicht angesprochen fühlen, haben demnächst Gelegenheit, das zu äußern. Und zwar gibt es unter dem Motto Tag X eine paar Demonstrationen, wo man seine Meinung kommt kann, dass vielleicht der Rechtspopulismus nicht unbedingt was zu suchen hat in der Regierung von westeuropäischen Staaten. Und die genauen Termine werden demnächst noch angekündigt. Das war ein Spicker-Ziel für die Internetadresse. Und zwar unter wivwintag minus x Da findet man die Daten und äh, dann nichts.